Giga-Dynamax-Mauzi! Lootbox! Mauzi! Es glitzert! Aber es ist nicht shiny. Uff. Yo! Ich habe mich dazu entschieden, das Mauzi fürs erste Mal zu holen. Ich bin aber noch nicht sicher, ob ich es ins Team nehme. Da könnt ihr auch vielleicht mitentscheiden. Ihr könnt auf jeden Fall mal Argumente geben, ob ich es behalten soll. Und warum ja und warum nein. Wir wissen Bescheid. Jo. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall erstmal. Falls ich es brauche. So, wir gucken mal in welchem Level ist es überhaupt. Ist es zu stark? Es ist erst Level 5, okay. Es ist weiblich. Okay. Aber gehalt habe ich, ne? Ah ja, willkommen zurück zu Pokémon Schild so nebenbei mal gesagt ähm, was gibt es hier was ist das hm, ein Namen bewerten Attacke ändern eine Attacke vergessen okay hier kann man also den Namen ändern im Pokémon Center Und Tag was kann man die kaufen Pokebälle nein nicht mal Pokebälle kann man nicht kaufen okay okay irgendwo kann man noch Klamotten kaufen ich weiß noch nicht wo Wow, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich total ins Schwarze. Hm? Möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Okay. Dann verrat mir doch mal, in welchem Monat du geboren hast. Äh, Geburtstag hast. In welchem Monat? Der Monat ist Oktober. Und an welchem Tag? Den 26. Aha, okay. Dann Geburtstag ist also am 26.10.? Ja. Wenn du am 26.10. Geburtstag gehasst oder geboren wurdest, dann wirst du... Äh, also du... Hä? Was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Die sind doch so dreckig, das kann ich doch kaum noch lesen. <lacht> Wo waren wir gerade? Ach ja. Dein Geburtstag verstrich dir riesengroßes Glück. Es kann sogar sein, dass du einem legendären Pokémon begegnest. <lacht> Haha, nur Spaß. Oha, der hat mir einfach richtig getrollt. Ja, so sieht's aus. Tschüss, der mann, dich! Okay, super! Befindet einfach. Cool. Einfach abhauen. Oh, kennst du die Pokémon-Professorin? Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Das Haus am See... ...ist am Ende der Straße. Morgens weckt mich mein Pokémon auf. Abends bringe ich mein Pokémon ins Bett. Ich kann mein Leben ohne Pokémon nicht vorstellen. Ah, da sind Klamotten. Geil! Ich habe gehört, dass Delion einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Äh, naja. Hallo, wie wäre es mit einem paar frisch gepflückten Beeren. Ah, nein, danke. Okay. Voll voll. Keines Pokéball. Eine Pokepuppe. Ein hübsch, eine hübsche Puppe sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Das stimmt. Warum leuchtet die Blume da? Seele, sie leuchten irgendwie. Na egal. Äh, wenn man mit seinem Pokémon gemeinsam ist, schmeckt alles doppelt so gut. Okay. Ich gehe so also gerne in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Let's go! <lacht> ich bin wichtig. LOL. Was ist du das? Hier laden andere Sachen verkauft. Also die Artikel war. Weil es hier schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Okay. Wenn du etwas gekauft hast, dann kannst du es gerne in der Umkleidekabine anziehen. Wo kann ich kaufen? Guten Tag. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmten? Uh. Oh, seht ihr das da oben? Man kann sogar drehen. Man kann... Ups, nein, nein, nein, nein, nein. Man kann. Wie, wie, wie, wie gehe ich dann noch? Ah! Nein, es gibt keine Kleider! Was gibt's denn so? Das ist wie. Okay. Ähm. T-Shirt, was haben wir denn gerade? Ich habe das an. Kein T-Shirt, aber hier eine Jacke. Könnte ich theoretisch anziehen. Und dann. Dann. Dann. Warte, warte. Das haben wir an, ne? Ja, ja. Wollen wir eine Jacke kaufen? sieht nice aus Hm. Hose könnten wir uns eine holen aber dann geht das Kleid nicht obwohl oh, wir können einen Rock holen dann brauchen wir noch ein Oberteil hier Röcke gibt es denn in welchen Farben oh pink ist cute egal ich lasse erstmal das Kleid an würde ich sagen Socken wir jucken denn den Schuhen Socken Alter. ja ich es gibt momentan hier noch fast gar nichts echt wenig. Ich würde sagen, ich lasse es fürs Erste. Ja, Einkauf beenden. Sorry, aber es ist momentan noch nicht ansprechend für mich. Lul. Okay, machen wir weiter. Sag mal, Maike, für einen echten Trainer ist die Arena Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die, die Arena Challenge? Du weißt nicht, was die Arena Challenge ist? Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. <lacht> Delion kennt ihn mir jederzeit einen Ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorium um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena Challenge teilnehmen, oder? Dann könnten wir uns beide gegenseitig anspornen. Wie echte Rivalen! Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Kiki. Ui, ja. Das Spiel ist schon super. Bisher. Zwischen Sonja und Delion herrschte früher einmal eine gesunde Rivalität. Okay. Delion liebt Pokémon über alles und vor allem liebt er es, mit ihnen in den Kampf zu ziehen. Schon früher hat er immer 100% gegeben, selbst bei Übungskämpfen. Nice. <lacht> Speichervorgang. Mäh. Mäh. Nur das Wissen eines Trainers kann einem Pokémon seine wahre Stärke locken. Lektion Nummer 2 für Pokémon Trainer. Regelmäßig speichern. Lektion Nummer 3 für Pokémon Trainer. Wenn ein Pokémon eine Attacke einsetzt, die seinem eigenen Typen entspricht, steigert das ihre Stärke. Lektion Nummer 1 für Pokémon-Trainer. Das Pokémon ganz oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Ja, das stimmt, Alice. Alles richtig, eine 1. Also das Haus der Professoren erkennt man auch von Weitem an seinem violetten Dach. Stimmt. Ich erinnere sich sogar die kameras perspektive cool. Das ist, finde ich, cool, wie die so wenn geht. Keine Ahnung. Hm, hm. Route 2! Hey, Maike! Ja? Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erklär ich dir! Falls nicht, erklär ich's dir! Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt! Delion. Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Maike. Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Ach, die hat mir das einfach heimlich mitgeschmuggelt. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fängt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. Oh, ich hatte die hauen einen ab. Okay. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte neuerdings. Schaut euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Wartet's nur ab, ich werde 00 nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund verstaunen, Staunen gar nicht mehr zukriegen. Oh Jojo. Ja. Oh nein, nein! <lacht> Die Steuerung! Los Wolli! Egal, ist nicht so schlimm, wir können ja trainieren. Was kann Wolli eigentlich so? Süße. Tackle, Heuler, Einigler, nichts. Das können wir noch ändern. Ah, ist gut. Ich bin wenigstens zu schwach. Ich glaube, ich nehme einfach Memion mal rein. Und wir werden Maruts ja auch noch auf jeden Fall benutzen. Ich kann euch nur nicht versprechen, dass wir das bis zum Endgame äh, im Team haben werden. Weil ich glaube, ich werde es nämlich irgendwann rauswechseln. Aber bisher bleibt es noch im Team. Yeah. Damit ich, ich euch auch mal zeige. Vielleicht kann ich es ja am Ende des Letztes vielleicht noch ein wenig trainieren. So offscreen oder so. <lacht> Auf mich zu so beißen. Aua. Blödian, Ich klaps dich. Ab in die Klapse mit dir. Ach, alle kriegen Erfahrungspunkte. Ja, okay. Dann sagt mir das doch. Okay. Aber ich finde, sowas sollte man anderen ausschalten. Für die, die es halt schwerer haben wollen. Wisst ihr, was ich meine? Aber komm, lassen wir nicht trainieren, damit die anderen noch ein paar Level-Ups bekommen. So ein, zwei Level-Ups sollten schon drin sein. Ich will es nicht nur Memion vorziehen. Nur ich.. Hab grad nur Memion die ganze Zeit draußen, weil Memion am Biss, am stärksten ist und es dauert sonst zu lange. Deshalb habe ich ihn gerade draußen. Für die die schon weiter mit dem Spiel sind, sind alle bestimmt schon viel, viel weiter als ich. Aber wie findet ihr das Spiel? Wie findet ihr das Spiel so bisher? Ich bin seltsam was wir? Das könnt ihr mir ja gerne reinschreiben. Soll ich den Pokédex voll füllen? Was meint ihr? Ich bin mir dann nämlich noch nicht sicher, ob ich das will. Ich könnte es machen. Ich könnte den jetzt einfach einfangen, wenn ich will. Aber ich will halt nicht im Team haben. Das so denkt man immer, ich habe den im Team. Habe ich aber nicht. Komm, ich fange ihn mal. Warum nicht? Ich habe so viele Pokebälle. Wir haben so verdammt viele Pokebälle. Das ist krass. die spannung ist viel höher als sonst tatsächlich ein micro micro süß und cool vor allem richtig cool das level ups nice nice badam das pokémon ist echt cool irgendwann werde ich auch äh, eine extra folge machen wenn ich den pokémon voll habe und euch die F namen vorlesen was bist du das ist ein fuchs oh, ein klepp die ein Klepti? die fuchs LOL, ein Kleptifuchs. fuchs Welchen Typ ist der? Steht nicht. bitte das sind nicht Feuer. Das sind niemals Feuer. Nee, dachte ich mir. Als ob der Feuer ist. Das wäre ja dann... R Vulpix 2.0 Das wäre ja langweilig gewesen, Nintendo. Aber haben ihn gemacht. Wir sind das Game Freak, was auch immer. Ich fang's mal ein. Puh. Haben wir auch viel Glück? Ja, wir haben viel Glück! Clap die Fuchs. Ich mag den Namen auch. Ja, schnell zu sagen und eigentlich ganz cool so. Jetzt leveln nur die anderen mit, aber egal. Ist dann nur mehr so. Es sieht cool aus. Ups, das wollte ich nicht. Sorry. So, wen hatten wir noch nicht? Dichter hatten wir noch nicht. Und es konnte auch aus dem Gras gehen? Hm. Was bist du denn? Was ist das denn? Ach so das! Kami Wir kennen ja schon alle die Weiterentwicklung. Das ist anscheinend die Babyform. Lol. Lol, <lacht> wie das aussieht. Das Gesicht. Leute, schaut euch das Gesicht an. Okay, es ist auch Wasser, also hat es uns gebracht. Wir fangen es mal ein. Mhm. Für die Leute, die kein Pokémon gefangen haben und hier das Tutorial sehen mussten, könnt ihr mir sagen, also das Fang Tutorial, könnt ihr mir sagen, äh, ob das Pokémon geschwächt hat, weil dann wäre das ein gutes Tutorial. Weil die meisten Spielen da schwächen die das einfach nicht, die fangen es einfach. Wow, <lacht> Micro, ja, ist mir egal, ich habe Micro noch nicht im Team. Die Spiel nicht leider. Kami habs. <lacht> So aber das Eichhörnchen, das brauchen wir noch. Das Eichhörnchen in meiner Hose. Was? Ei. Gute. Dach. Ich fange dich kurz mal ein, ja? Das ist das cool, Ja, das ist cool. Hui. Hui hui hui. Aua. Pokéball, go! Sollte vielleicht ein wenig umpassen, aber egal. Und? Yes! Da, da, ba, ba, ba, Cool, cool. Erstmal noch keine Spitznamen. Nee, nee, ich will es nicht im Team haben in eine pc box okay ähm. der will auf mich zu kommen ich lass mir das. Mal lassen wir es lassen wir es erstmal wir gehen mal weiter gibt es hier noch neue Ö, was mit dem los der hat so flammen auf sich oder was war das das waren keine flammen was war denn das habt ihr doch auch gesehen der so solche striche auf sich ist er besonders ist er cool auf einmal was ist denn mit dem hm, wisst ihr da mehr? Wurde das noch gesagt? Mhm. Ah, man sieht hier auch das Symbol. Neben der Lebensanzeige bei ihm. Der Poké das Pokéball-Symbol. Dann weiß ich zumindest immer, ob ich die gefangen habe oder nicht. Weil ich will alle fangen, ich will ihn. Galadex voll erfüllen. Ja. Zumindest soweit es geht. Nice. Level Ups für die beiden. Mauzi Level Up. Und Micro. Aber für Mauzi freut mich mehr, weil den habe ich ja im Team so wirklich. 140 Watt? Höh? Was mit dem hier? Der ist auch so... Höh? Die haben haben solche Strahlen auf sich. Ist es Watt? Wofür brauche ich Watt? Geht irgendwann mein Rotom kaputt und dann brauche ich Watt, um den wiederherzustellen. Watt? Watt, watt, watt? <lacht> watt? Zack. habe ich ihn jetzt nicht. Ging das daneben? Hallo? Was soll denn das? Ich mach so wenig Damage gegen den. Ist blöd. Äh. Äh. Wolli! Hilf mal mit! greif mal Memmion unter die Arme! du Deckel! Wie das so's Roll! Das ist so süß! Aber bisher haben wir nur neue Pokémon gesehen! Habt ihr das gemerkt? Gem gem gem gem gem gem gem was? Was? Wolli! Was soll das Wolli? Hä? Äh? Loturzel? <lacht> was? Ich hab's gar nicht gesehen. Loturz ist einfach hier. Ey yo, Bruder, was geht? Was macht denn Lothurzel hier, Leute? Was? Okay, jetzt haben wir das erste alte Pokémon mal gesehen. Man braucht ja einen Trank. Also man kann der kann einen Trank tragen oder ist das nur so ein Item, was ich dann abnehmen soll? Kann er den Trank einfach so benutzen? Jetzt neuerdings? Oder wie? Keine Ahnung. Wir nehmen mal Mauzi rein. Mal gucken, was das Mauzi so kann. Los, Mauzi! Das hat keine Wirkung. Schnitzer! Ich hoffe, man macht nicht so viel Damage. Oh Gott, okay. Es ist zwar weiblich und ich finde, es passt männlich mehr, aber wir fangen es trotzdem mal ein. Warum denn auch nicht? Oh. Oh. Oh. Oh. Und ich würde sagen, ich werde jetzt nur die neuen Pokémon in das Team tun, weil wenn die sich irgendwie entwickeln sollten aus irgendeinem Grund, dann sieht man ja die neuen Formen von denen. Und das ist mir wichtiger als die alten, weil die alten, die kennen wir ja schon alle. Wisst ihr du, was ich meine? Deshalb... Tun wir ihn nicht ins Team. Ab in die PC-Box. Zack, tschüss. So, jetzt weg hier. Hui. Äh? Hi Kleiner, wird geht? Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trailern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Oh, du, du, du, du. Knirps Timmy fordert mich heraus. Geil! Okay, die neuen Animationen sind für cool. Das erste Mal höre ich das Theme. Hört sich bisher nicht schlecht an. Hm, nicht schlecht. Ich höre gerade das Theme, deshalb bin ich so ruhig. Hm. Ich finde es nicht schlecht. Was hat so wenig aufgefüllt. Ach so, ich habe auch so viel Leben. Okay. Ähm, <lacht> Oder hat das jetzt allgemein weniger als sonst? Trank hat sonst immer 20 Kp. Egal. Zack. Eine Raffel. Waffel, Waffel. Eine Waffel. Oh. Ho, ho, ho. Ho, ho, So, das Spiel soll ziemlich balanced sein. Also nicht einfach, aber auch nicht schwer. Ich hoffe, das stimmt. Damit ich auch... Damit das auch nicht so einfach ist wie Let's Go. Let's Go war ultra einfach. Äh, was? Was hat er gelernt? Aquavelle. Ja, Mann. Was hier weg? Braucht niemand. kannst zwar gerne heulen, ne, aber nicht so. <lacht> Let's die Fox. Okay, ja, cool. Und das war's. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer mit dem Weg läuft. Der arme kleine Timmy. Timmy, macht sie nichts draus, ja. Wenn du keine Lust hast auf Kämpfe, solltest du den blick ja. anderer Trainer aus dem Weg gehen. Danke für den Tipp. Hi, Na, wie geht's euch? Was ist das denn? Was ist das sind Ah, das ist Naturz. Ach so, ho, ho Ach so, ho ho ho, ho. Hm, Machen wir nicht mal kurz down. Ah, geht nicht. Das ist Wasser stimmt. Dann macht das nicht so viel Sinn. Dauert sonst zu lange. Nö, nö. Guten Tag, die machen wir noch mal down. <lacht> Die armen Leute, die Hoppo genommen haben. Für die ist doch der Lothurzel sehr schwer, oder nicht? Macht Ackerwelle mehr Schaden? Oh, ja! Ja, macht es! Imitator? Wozu brauchst du imitator Wolli? Okay, werden wir eh noch äh, verlieren. Ist okay. So, da oben ist ein Pokéball. Zusammen mit einem Tipp. Zwei Tränke. Tipps für Trainer: Pokémon erhalten für gewonnene kämpfe Erfahrungspunkte und werden so stärker. Ein anderer Weg, um an Erfahrungspunkte zu kommen, besteht darin, Pokémon zu fangen. Yep. Okay, ich glaube, wir haben bisher alle Pokémon, die es so gibt. Das ist Turzel, ne? Ich glaube, das ist Turzel. Okay. Drei Pokémon und es gibt wieder Klippen, so wie in jedem Pokémon-Spiel. Das ist ein Trainer. Wollen wir kämpfen? Ja, let's go. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Ach, ist das so? Das sieht ganz nice aus. Göre Meier. Ein kami hubs Ach so, das. kami hami hubs. Ich bin Memion. Wollen wir Freunde sein? Na, Bro. I'm fine. Das kriegst du zurück. Ich mag aber die Animation mag einfach es gibt ja auch leute die sagen 100 prozent zählt auch dazu jeden einzigen kleidungsstück zu kaufen äh, ist ein wenig teuer alle zu kaufen ich habe das jetzt nicht vor tatsächlich sorry <lacht> aber naja vielleicht sollte ich mein motto überdenken das war auf jeden fall keine starke leistung schwache leistung auf jeden fall an der stelle Pokémon gehören verschiedenen Typen an. Feuer ist sehr effektiv gegen Pflanze und Pflanze ist sehr effektiv gegen Wasser und Wasser ist sehr effektiv gegen Feuer. Wenn du ein starker Trainer werden willst, solltest du dir das hinter die Ohren schreiben. Ja, das stimmt schon. Schaut, schaut euch mal das Haus da hinten an. Dieses Holzhaus. Kommen wir da noch hin? Das war geil. Und ich finde, die Bäume, die wir jetzt hier sehen, die sehen nicht schlecht aus. Oder? Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber nicht. Kann ich bestimmt besiegen... Bist du Timmys Bruder? Dennis. Ist das Timmys Bruder? Er sieht genauso aus wie Timmy. <lacht> Sensei. Ui, das ist neu. Was ist das denn? Das sieht aus wie so eine Art. Oh Leute, jetzt sehe ich erst die Augen. Das sind die Augen! <lacht> ich dachte, das wäre so ein Muster wie bei Arbok, aber nein, das sind die Augen! Das sieht lustig aus, das Pokémon. Jo, Aquavelle! Das ist bestimmt Typ Käfer. Oder? Egal, es ist tot. Mir egal. <lacht> LOL. Entkleppt die Fuchs noch? Ach, komm, easy ist down, du! Kein Problem für den King oder für den Queen, wie auch immer. Oh nein. Okay, nur ein Damage. Zack! <lacht> Wurde es gerade so zu Eis? <lacht> Lol, Mauts Level Up, cool. Was willst du erlernen? Kratzer, Junge. Ma. Mama, Mama, warum nicht? Hat auch schon Schütze, aber warum nicht? Was ist eigentlich besser, Schütze oder Kratzer? Egal. Ich verliere wirklich gegen jeden. Egal, ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Uff. Fortune, Money, Money. Hey, Amma, was ist los? Hey, Dennis, ne? Wenn du ein Le Lebenstipp brauchst, egal wie. Schwach, du bist. Äh. Du, du wirst stärker. <lacht> Was? Meine Pokémon müssen noch viel stärker werden. Da hilft nur fleißig kämpfen, damit sie möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln. Jojo. Wo ist so ein Battlefield? Oh, guck dich das an. Ein Volti. Ein Volti. <lacht> Ups. Ein Volti. Das wollen wir nochmal fangen. Kommt nicht ins Team, Leute. Aber ich werde es trotzdem mal fangen. Warum nicht? Und ich habe gesehen, es gibt anscheinend einen Kampf gleich. Oder so. Macht man wenig viel Schaden, du. Das ist mir nicht so geil. Er ja, ist bestimmt Elektro. Ich versuche mal, wie macht das trotzdem Schaden? Ja, macht trotzdem sehr viel Schaden. Oh mein Gott. Nein, das war zu viel. Ich dachte, das macht nicht so viel, weil der Elektro ist. No. Kommt das nochmal? Wie glitzert es? Hier glitzert ist sprüht so also Schutz. Hier war einfach so ein Glitzer-Item, so ein unsichtbares. Cool, Jetzt müssen wir warten, bis wir so ein voltis die spawnen. Oder ich fange es screen Was meint ihr, Leute? Ja, die Folge ist nicht so lang. kommen machen wir das Screen. Gucken wir noch, was hier ist. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sehen kann.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 Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur mit herein. Was sehe ich da, Hop? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Michael sein. Meine Enkelin Sanja hat einen Pokélex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Michael, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolika erforscht dieses Mysterium schon seit einer langen Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Dalian. Pokémon hier, Dynamax Da muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen. Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Das wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Ähm, entschuldigen Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da, willst du davon nicht, dass sie daran teilnehmen, Delion? Äh, Hop und Maike sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainer geworden. Sie sind, sind einfach noch unerfahren und unreif. Ach so. Aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Gala irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Hm, da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung, ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mit einem Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure pokémon fit Oh, coole Sache. Maike, ich warte draußen auf dich. Und ich hoffe, ihr wartet auf die nächste Folge von Pokémon Schild. Wenn es euch gefallen hat, ein Like wäre toll. Abo, falls ihr neu seid. Glocke aktivieren, wie die Viren, die wir hier haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei einem epischen Kampf gegen Hopp. Mal wieder in Pokémon Schild. Haut rein und ciao.